Dies hier ist das 5637. Video auf YouTube, das dir erklärt, wie du den Slice beim Treiber los wirst. Wer mich jedoch kennt, weiß, dass ich ein wenig mehr zu sagen habe. Also bleibt dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Pausig und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst und wenn du in Zukunft kein Video mehr von mir versäumen möchtest, würde ich dich bitten, den Kanal hier unten zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Der gute alte Slice, ich glaube, jeder Golfer hat ihn schon mal gehabt in seinem Golferleben und ist wohl die Golfer-Volkskrankheit Nummer 1, der Ball, der nach rechts abbiegt und im Wald verschwindet. Wenn man sich mit dem Slice beschäftigt, dann weiß man, dass normalerweise die Schwungbahn von außen nach innen verläuft, durch den roten Stab repräsentiert und die Schlagfläche etwas nach rechts zeigt, also offen zeigt und dadurch entsteht der furchtbare Slice. Jetzt gibt es dann die ganzen Tipps, dass man sagt, okay, man solle doch bitte das hier umdrehen und solle die den Schläger mehr von der Innenseite zum Ball bringen, also von innen nach außen und die Schlagfläche etwas mehr schließen und dann äh, würde das besser werden. Und das stimmt auch, das ist tatsächlich die richtige Herangehensweise, um einen Slice loszuwerden. Man muss schon zwischen den verschiedenen Slice-Arten unterscheiden. An erster Stelle steht für mich dieser Fade- wie es im Fachjargon heißt, und da fehlt ist der gewollte Schlag von links nach rechts. Und da stellt jetzt überhaupt keine Menschen, wenn der Ball leicht links startet und rechts Richtung der färbe abdriftet, mit einer Rechtskurve. Das ist alles in Ordnung, das fühlt sich gut an. Wir reden von dem Ball, der nach rechts abbiegt. Und um diesen Ball, der nach rechts abbiegt, zu korrigieren, muss ich nicht unbedingt die Schwungbahn von innen nach außen Schwingen. Betrachte mal, wie dein Slice passiert. Ist das ein Ball, der zuerst nach rechts startet und dann nach rechts weiterkurvt? Oder ist das ein Ball, der eher leicht links startet und dann rechts weiterkurvt? Je nachdem ist die Therapie. Startet der Ball bereits nach rechts und kurvt weiter nach rechts, dann ist die Schwungbahn nicht der Hauptverantwortliche für diese Banane, sondern die Schlagfläche an sich. Das heißt, dann brauche ich nicht zwingend, nicht zwingend sage ich, an der Schwungbahn arbeiten, sondern ich werde zuerst an der Schlagfläche arbeiten und werde schauen, was passiert, wenn mein Ball gerade startet. Startet der Ball jedoch gerade oder leicht links, ist das ein Zeichen dafür, dass die Schlagfläche im Treffmoment bereits zum Ziel zeigt oder leicht links davon und dann wäre wahrscheinlich mehr die Schwungbahn der ausschlaggebende Grund, warum man den Slice hat. Wie kann man das feststellen? Es gibt diese Dopplerradar wie zum Beispiel den Trackman. Da kann man mit wenigen Schlägen sofort ablesen, wie ist die Schwungbahn, wie ist die Schlagflächenorientierung. Und dann weiß man auch, welche Arrestierungen man machen muss. Jetzt habe ich vorhin gemeint, wenn der Ball gleich recht startet, ist die Schlagfläche von Haus aus offen. Gut, wie bekommen wir sie zu? Das sind die Fälle, wo ich dann sagen würde, schauen wir uns einmal den Griff an, dass wir hier den Griff weit genug nach rechts gedreht haben. Ich habe hier oben übrigens noch einen Link gepostet, wo du zu einem Video kommst, wo ich den Griff erkläre. Habe ich nun den Griff geändert und der Ball startet jetzt gerade und kurvt kaum nach rechts, dann kann ich wohl mit dieser Therapie bereits zufrieden sein. Es er trotzdem noch aus der Richtung, obwohl er gerade startet. Dann ist wohl auch noch die Schwungbahn betroffen von dem Fehler. Und da muss ich tatsächlich beginnen, etwas mehr in diese Richtung zu schwingen, also mehr von innen nach außen. Jetzt könnte auch noch der Fall eintreten, dass dein da Griff in Ordnung war und die Schlagfläche trotzdem offen ist im Treffmoment und der Ball trotzdem rechts weg startet. Dann könnte es auch sein, dass wir im in der Release-Phase hier unten zu wenig Supination haben. Man sagt dazu, das ist eine Supination, das ist eine Pronation und das ist eine, wie gesagt, Supination. Wir wollen von hier in eine Supination gehen, das heißt, der Unterarm bewegt sich in diese Richtung. Würde man zum Beispiel jetzt anfangen, das zu machen oder so einen Chicken Wing, dann würde der Schlägerkopf ebenfalls offen bleiben und ich kann den Schläger so gut angreifen, wie ich möchte. Es wird einfach nicht funktionieren. Wenn dies nun der Fall ist, wäre es gut, dass du einfach ein paar Mal von hier nach hier übst und schaust, dass der Ellbogen mehr in diese Richtung hier zeigt, Richtung Ball und nicht nach hinten. Also schaut so aus. Und dann kannst du das auch mit dem Schläger machen, vielleicht nur mit der linken Hand und dann spürst du sofort, dass der Schläger etwas mehr schließen wird. Ist das auch nicht der Grund, warum der Ball rechts startet? Er macht es immer noch. Dann ist wohl dein Handgelenk schuld und zwar meistens hat man ein Handgelenk, das zu viel dorsal geschüttet ist, wie hier und vor allem hier im Abschwung und dann ist hier die Schlagfläche offen, wie du sehen kannst und dann geht es oft nicht aus, dass man bis zum Ball es repariert und das wäre eine weitere Art, warum die Schlagfläche offen ist. Du siehst also, es gibt mehrere Gründe für eine offene Schlagfläche und... Es wäre sehr gut, wenn du in so einem Fall einen Golflehrer zurate ziehst, der dir sagt, warum deine Schlagfläche offen ist und welche Übungen du machen kannst, damit dies aufhört. Aber es ist nicht zwingend notwendig im Schritt 1, dass man die Schwungbahn gleich mit verändert. Jetzt kann doch der Fall eintreten, dass du den Ball gerade startest und du hast sogar am Trackman gemessen, dass deine Schwungbahn gerade ist und der Ball startet gerade weg und kurft trotzdem stark nach rechts weg. In diesem Fall klingt es ganz danach, als ob du den Ball nicht in der Mitte der Schlagfläche triffst. Wenn du den Ball nämlich hier auf der Innenseite, eher hier innen triffst, mehr Richtung Schaft, was viele Hobbygolfer machen, dann dreht sich im Treffmoment der Schläger zu und der Ball bekommt eine Gegenbewegung und das nennt man den Zahnradeffekt oder Gear-Effekt. Und das kann eine sehr, sehr starke Rotation nach rechts auslösen und... Ich bin, würde sogar sagen, dass wahrscheinlich 80% aller Slices mit diesem Gear-Effekt zu tun haben. Ist nun die Schlagfläche repariert und das ist fix, dass ich kein Schlagflächenproblem habe und der Ball slice trotzdem noch, dann ist es wohl, wie gesagt, die Schwungbahn, die von, zu viel von außen nach innen geht. Und viele Amateurgolfer haben hier Probleme, einen Weg zu finden, dass man eben den Schläger auf eine Ebene bringt, auf eine tiefere Ebene bringt, dass der Schläger mehr in die rechte Seite schwingt. Ich möchte dir jetzt ein paar ja, Ideen und Tricks geben, wie man die Schwungbahn nach etwas mehr nach rechts bekommt und starte gleich einmal mit einer einfachen Sache und zwar, wenn du sagst, okay, ich möchte nicht zu viel am Schwung arbeiten, sondern äh, ich, ich schwindel ein bisschen, ja, dann könntest du auch hergehen und sagen, okay, ich mache meinen Stand ein bisschen geschlossener, schließe auch meinen Oberkörper etwas und schwinge quasi jetzt vom Gefühl her nach rechts durch meine Ausrichtung. Würde ich jetzt trotzdem etwas von außen kommen und habe die Schlagfläche in einem guten Verhältnis, dann würde das Leist zumindest nicht so stark werden oder gerade werden, oder vielleicht habe ich sogar Glück und komme tatsächlich nur ein wenig von innen an den Ball bekommen, bekomme einen kleinen Trau. Das heißt, ich würde den Fehler minimieren. Ist das eine langfristige Lösung? Wahrscheinlich nicht, aber wenn man nur ab und zu spielt und kein anderes Konzept hat, dann wäre das wohl die einfachste Lösung. Der nächste... Trick, den ich für dich habe, dass du mehr von innen kommst, ist die Belastung der Füße. Und zwar, wenn du in deinem Aufschwung versuchst, die linke Ferse ein wenig zu heben, also schwingst weg und hebst die linke Ferse ein wenig. Stell dir vor, du hast Kaugummi, bist auf Kaugummi gestiegen und möchtest nur kurz diese, dieses Gefühl des Pickenbleibens am Boden loswerden. Jetzt hebst du ganz kurz, nur ganz leicht die linke Ferse hoch dann ist es normal, dass dann der Druck beim rechten Fuß mehr Richtung Ferse geht. Und wenn ich dann die Link den Druck auf dem linken Fußball habe, und beziehungsweise mehr auf der rechten Ferse, dann habe ich das Gefühl, dass mein Druck in den Füßen so diagonal geht. Und das hilft mir auch vom Körper hier auch mehr den Schläger mehr von dieser Seite zu bringen. Viele Hobbygolfer haben das genau umgekehrt, dass sie den Druck rechts auf den Fußballen haben und links mehr auf der Ferse. Und wenn sie das da machen, können sie nicht ordentlich drehen und kommen sowieso viel, viel mehr von außen. Das heißt, noch einmal zur Wiederholung: Du wirst versuchen, links die Ferse im Aufschwung ein wenig zu heben und dadurch kommt hoffentlich Druck etwas mehr auf die rechte Ferse und du tust dir leichter mehr von der Innenseite zu kommen. Hat dies nun auch nichts geholfen, dann könntest du auch noch diese Übung probieren und zwar, dass du dich hinstellst, aufschwingst und dann versuchst du mit dem Schlierkopf hier hinter den Füßen, also richtig hinter den Füßen, rein zu klopfen mal okay das heißt hierher und reinklopfen beachte dabei dass sie die Schlagfläche zum zum Boden zeigt hier und nicht offen ist ja also hier zeigt sie damit ist auch gewährleistet dass ich dann nicht offen zum Ball komme und das mache ich jetzt einmal zweimal dreimal und beim vierten Mal schwinge ich in die Richtung aber ziehe dann in diese Richtung weiter als ob ich hier rüber schwingen würde das ergibt normalerweise einen Into Out pfad und ich würde sehen, dass der Ball zum Hooken anfängt. Und die erste Aufgabe ist es eigentlich, dass der Slice weggeht. Es geht nicht darum, wie viel der Ball hockt oder ob er äh, gerade geht. Nein, es geht darum, dass der Ball nicht slice Und ich möchte, dass der Hook kommt. Wichtig bei dieser Übung ist es auch, dass du bitte die, die linke Schulter länger unten lässt und nicht beginnst, mit der rechten Schulter hierher zu gehen. Weil das wäre dann sehr ungünstig, weil dann bekommst du diese diese Extension zum Ball und das hat dann andere große Probleme, die das verursacht. Also bitte, wenn du diese Übung hier machst, hier, hierher, hierher klopft, eins, zwei, achte darauf, dass die linke Schulter tiefer bleibt. Nun ist es so, dass man alles richtig gemacht haben kann. Man kann hier super auf die Schwungbahn kommen, hier super von innen nach außen Richtung Ball gehen. Am letzten Moment aber zieht man die Arme ein, macht Chicken Wings, dann passiert es trotzdem, dass der... Schläger von außen kommt. Also ich kann hier super von der Innenseite kommen und dann mache ich am Schluss Chicken Wings. Dann kommt der Schläger trotzdem von außen und genau das ist ein Riesenproblem, das viele haben. Das heißt, wenn du versuchst, eben mehr von innen nach außen zu schwingen, dann musst du bitte auch versuchen, ganz dringend auch die Arme mehr zu strecken und den Oberkörper zurückfallen zu lassen. Übrigens ist dieses Ganze kein Wettbewerb, wie viel ich die Schlagfläche schließen kann maximal und wie weit ich von der Innenseite kommen kann. Es muss genau zusammenpassen. Einen geraden Ballflug bekomme ich, wenn meine Schwungbahn relativ neutral zum Ball kommt und die Schlagfläche auch in diesem Moment Richtung Ziel zeigt. Dann fliegt der Ball am geradesten, vorausgesetzt ich treffe ihn in der Schlagflächenmitte. Möchte ich einen Draw erreichen, muss folgendes Szenario passieren. Wenn ich in den Treffmoment reinkomme, muss zwar der Schläger etwas nach rechts schwingen, aber die Schlagfläche, die muss auch ein klein wenig nach rechts zeigen vom Ziel. Warum? Weil der Ball muss ja rechts starten. Und meistens startet der Ball mehr oder weniger entlang der Orientierung der Schlagfläche. Stimmt nicht ganz, aber man kann es sich, glaube ich, so vorstellen. Also mehr oder weniger entlang der Schlagflächenorientierung. Und wenn man eben ein bisschen mehr nach rechts schwingt, als der Schläger offen ist, dann kommt diese kleine Drau-Kurve. Das heißt, so ganz typisch ist zum Beispiel, dass man hat... Ja, so 4 so Grad von innen die Schwungbahn und der Schläger ist so circa 3 circa Grad, 2, 3 Grad offen zu, zum Ziel, aber eben leicht geschlossen zum Schwungpfad. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es mit einem Daumen hoch bewertest. Und hier unten habe ich noch ein Video zum Thema Senioren und Driver und das hier ist auch noch ein. Video, das YouTube für dich ausgesucht hat. Und auf dieser Seite hier drüben kannst du auch noch meinen Kanal gratis abonnieren und ich hoffe, dich bald hier wieder zu sehen. Tschüss!